So, Army. Jungs, leider schaffe ich das nicht rechtzeitig. Video hochzuladen. Sehr wahrscheinlich. Äh, deswegen machen wir es kurz und knapp. Zwischen 1, Rang 2. Nehmen die vier seltenen Megapacks Packs Trade. Wir müssen unseren Verein wieder füllen mit SBC Futter. Die lasse ich aber noch zu bis zum Future Star Event. So, ihr seht Qualifiziert sind wir schon. Champions Belohnung. Allererstes Mal hier Elite 3. Wir wechseln mal die Szene. Hier ja, Elite 3 geholt. Wochenende. Wir haben drei Player Picks zur Auswahl. Kriegen 70k, die nehmen wir gern mit. Haben Premium Team of the Week Pack plus zum Selten Spieler Pack. Also da kann schon was drin sein. Und wir haben Erfahrung damit. Wir shaken die Player Picks und holen uns da heute einen roten Salah. Mega zuversichtlich. Abfahrt kommen. Rein in den ersten Pick und gönnen was Vernünftiges. Oh, ein Cancelo ist schon mal nice. Ein Cancelo ist schon mal sehr sehr schön. Den nimmt man mit. Und jetzt danach wird sehr wahrscheinlich aber auch nichts mehr kommen. Trotzdem nehmen wir den mit. Vielleicht hat sich Schwitzen um Elite ja einmal gelohnt. Wenn da jetzt noch ein Salah dabei wäre, das wären die besten Player-Picks, die ich je gezogen habe, Jungs. Also, ein da, Shaken. Komm, gönnt ein Salah. Dann haben wir zwei neue Spieler für die Weekend-League. Wilson. Ah gut, der geht auch in Ordnung. Aber nicht das, was man ziehen will aus den Picks. Nehmen aber natürlich den Salah mit. Äh, den Wilson. Ich bin schon so in Salah drin. Ich wäre froh, ich würde einen Salah bekommen. Aber, soll nicht so sein bis jetzt. Goldene Mitte, komm. Salah, mau, komm. Okay. Ich kann sagen, ich hab's versucht. Die Picks, ja, gehen. Naja, es ist ein Cancelo, aber... Es ist jetzt nett. Also, ich hätte lieber einen Salah genommen wie ein Cancelo. Kann man nichts machen. Also mit. Und dann würde ich sagen: unser Inform-Set, das machen wir noch nicht auf. Das machen wir live im Stream mit euch auf. Wir haben hier gute Picks. War es auch schon mit den Picks? Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns heute Abend. Live im Stream, haut rein, macht's gut und ciao. Over the edge, feel like I'm